Guten Morgen! Aus der Kindheit kenne ich dieses Spiel. Die heutige Tageslosung steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4 und lautet Der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Damals wie heute rufen selbsternannte Propheten ihre Botschaft in die Welt hinaus, ob tatsächliche Wahrheiten oder selbst ausgedachte Gedanken. Wir dürfen nicht blind vertrauen oder uns von Außenhöhlen blenden lassen, oder von der Größe. Auf den Kern kommt es an. Auf den Menschen. Der Mensch, geschaffen aus Gottes Liebe und ausgestattet mit dem Geist der Besonnenheit. Davon getragen müssen wir schauen, wann und wem wir unser Vertrauen schenken. Durch und mit dem Geist der Kraft, der Liebe Gottes und Jesus als Vorbild, können wir getrost unsere äußeren Hüllen abwerfen und dem inneren Kern vertrauen und positiv das Leben leben. Ich wünsche Ihnen und euch einen gesegneten Tag.